Gott wirkt, auch wenn es manchmal nicht so scheinen mag. Der vor Geschichte hast, wie Silas und Paulus, durch Ungerechtigkeit und Leid gehen mussten, dafür aber ein großer Segen für andere werden konnten und trotzdem noch Freude haben und dankbar waren. Denn sie kannten Gott und Gott ist gut. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die ein Geist hatte und ihren Herren durch Weisag einen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, Diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, Ich gebiete dir in dem Namen Jesus Christus, von ihr auszufahren, und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, vor die Obers in der Stadt, und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, »Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind.« und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis, schloss ihre Füße in den Stock, um Mitternacht aber beteten Paulus und Sigas, und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie aber sprachen, »Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus.« Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihm die Strieben ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihn einmal vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sagten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lasst jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Und diese fürchteten sich. Als sie hörten, dass sie Römer seien, da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte, den Hauptleuten. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort.